26, 27, 28. Jetzt fehlt noch das Gesicht. Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagnon. Und Andrea Meyer. Heute laufen wir von Sörenberg nach Kemmeribodenbad. dort wollen wir die berühmte Meerenke finden. Ich fühle mit dem April an. Kein Mensch oder paar aber wenigstens gut auch. <lacht> auch wenn der Sound Aber an der Apprise warten muss, ist es ist unübersehbar, dass der Sörenberg ein fantastisches Wintersportgebiet ist. Unser erster Streckenabschnitt von Sörenberg Großweide nach Saal führt uns durch malerische Moorwälder. Ja, das ist wirklich ein Geheimtipp der Wanderweg. Ja, wir sind da in der UNESCO Biosphäre Entlebuch. <lacht> Immer wieder überqueren wir auch Skipisten. Wanderer und Skifahrer kommen gut aneinander vorbei. Die verschneite Winterlandschaft strahlt auch etwas Beruhigendes aus. Für Thomas fast zu sehr. Hey Thomas, jetzt hast du aber Glück gehabt. Ja, Wir mögen bremsen. <lacht> <lacht> Nicht nur zwei Zweibeiner, auch vier Vierbeiner macht die Schneelandschaft fröhlich. Schneeschuhwanderer und auch Wanderer ohne Schneeschuhe sind fast gleich gut unterwegs. Ja, Thomas, wir hätten auch mit Schneeschuhen gehen Das ist wahr, aber es ist ein Winterwanderweg. Darum haben wir es daheim noch. Und die Wettlichen bearbeiten. Nach der Überquerung der letzten Skipiste wird der Weg schmaler und die Schneemasse nimmt zu. Das bringt einem auf allerlei Ideen. Habe ich so viel Schnee? Wäre es doch wieder mal Zeit, einen Schneemann zu bauen? Nein, das ist Pulverschnee. Das hilft eh nicht. Thomas, probier's. Ja. Das Feld an noch Gesicht. Thomas, jetzt haben wir doch mal schnell Schneemann gefunden. Ja, ich ja, habe von deiner Vorliebe gewusst <lacht> und gestern vorbereitet. In dieser einsamen und idyllischen Entenbücherlandschaft draußen zu picknicken, bei Minusgrad hat, zumindest finde ich das, trotz allem auch etwas Reizvolles. Ja, Thomas, es gibt nichts Schönes als einen kalten Servalat im tiefsten Winter. Kein Feuer <lacht> weit und breit. Wir nähern uns den Sagen eine Wenn man den Sag glaubt, dann hat er einmal ein Teufel gewütet und die halbe Schattenalp mit seinen Krallen verwüstet. Wenn man sich die Felswände anschaut, wo jetzt auch noch zackige Eiszapfen abhangen, kann man sich das durchaus vorstellen. Ja, so ein bisschen sieht man es dem Felsen an, ähm, aber leider hat man nicht so richtig den Blick darauf. rauf. Die ist jetzt im Moment durch den Schnee bedeckt. Und durch den Nebel. Und durch den Nebel, mhm. Ja, es kann ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein, ohne Schneeschuhe unterwegs zu sein. Der Thomas legt sich einmal unfreiwillig quer. Einmal mehr. Einmal mehr. Yeah. Ja. Schon bald geht es wieder im Tiefschnee weiter. Vor uns liegt, kommen wir in Bodenbad mit der berühmten Meringue. Oder vielmehr Merenke, wie es dort heisst. Das Schlemmermal mit frischem Schlagraum oder Nidle ist ein Traum. Und wer im Mäntelbuch geht wandern, kommt nicht um sie rum. Es gibt Leute, die fahren viele Kilometer hier raus, nur um einmal im Leben das Dessert zu probieren. Aber auch eine Fahrt ohne süße Aussichten ist lohnend. Mit mir dabei, schauen wir aus dem Busfenster und geniessen ein letztes Mal die unvergessliche Landschaft. Musik